Hallo und herzlich willkommen auf Redestone-Kraft Also es hat sich noch festgestellt, man kann dann die Loren hier schieben wieder. <lacht> ja, naja. Jedenfalls kann man die resetten und kann sie wieder spawnen. Aber im letzten Part, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hat man gesehen, dass man Falldamage bekommt, wenn man hier wieder runterkracht. Wie man den ausschaltet, das werdet ihr auch in diesem Part erfahren das meine ich? Man kann den Glow hier wieder wegschieben. Naja, wir machen dann jetzt erstmal den Fall damit Spaß Also das funktioniert über einen Effekt. Das heißt, es funktioniert in Vanilla Minecraft. Ja, und wie das geht, das erfahrt ihr jetzt gleich. Also dann werden die gekillt. Das heißt hier brauchen wir dann den command Block So. Also, Effekt. Dann.. 30 ich mach... Ja doch 30 Muss eigentlich klappen Keine Ahnung Jump Boost Jetzt denkt ihr ja Ja hä hey, Mit Jump Boost Springt man doch einfach nur höher Was soll denn daran gut sein Und zwar Wir gehen es jetzt mal für 10 Sekunden Wenn ihr 255 macht Merkt man davon nichts Das heißt es ist einfach nur der Fall Damage deaktiviert Das kann ich euch jetzt auch gut zeigen So erst das vorne steht mal und danach so weil damit ist auch ich habe keinen Feuer damit bekommen warte ich könnte auch fly machen so ja klar okay, ja, dann muss die Leute erst wieder hochfahren Ach so. ja natürlich so Ich bin jetzt erstmal hoch so fly aus bei Redesturen okay. nee, wird euch auf keinen Fall damit bekommen wegen den Jump gibt's ah, jump ist können schon ein bisschen kürzer sein Dann machen wir es auch noch ein bisschen besser. So, execute LP. Oder? so, fertig. Jetzt, also wieder runter. Jetzt machen wir den Radius auf, speziell nur da oben. So, dann wäre das jetzt auch eigentlich ganz okay, oder? Gm 2 so Uuup. und Jumpus. Okay. okay, ich kann sogar noch zwei. Zwei Sekunden kürzer machen. Also auf vier. Ich glaube, das werden hier richtig viele machen. Ich glaube, viele probieren dann auch die Main katze rauszuschieben. Oh. Witzig ist, die fassen sogar dadurch. Ach, oh, dann passiert was. Aus? Ah, den die warte ich lange muss ich länger machen. Ich hoffe, hier kommen wir dann später nicht mit irgendeiner anderen Technik in die Quere. Ja. Dann machen wir halt noch ein bisschen Licht rein, damit keine Lichtbox entstehen. Am besten mehr Licht als sie leuchten können. Die Sachen hier. Upsala. Aber das ist nicht überall so, dass redstone Legs erzeugt. Es ist nur da, wo Redstone Licht erzeugt. Weil das ist, Es wird so oft gesagt, dass zum Legs verursacht und wenn man Licht macht, dass es weniger Legs ist. Das stimmt in gewisser Art und Weise schon. Aber das stimmt nur, wenn wirklich, wenn es Redstone überleuchtet wird sozusagen. Das heißt, wenn es Redstone dunkler ist als das Wovon das angeleuchtet wird. Das heißt, jetzt hat keine Ahnung, welches Lichtlevel, aber und hat 14 oder so. Aber da das viel heller ist als das muss das Ritz nicht extra berechnet werden, dass die Licht das, das Licht extra noch berechnet wird. Deswegen. Ja, das stimmt schon. in gewisser Art und Weise. Aber auf der View beispielsweise, da stimmt das nicht. Weil da erzeugt Glas kein Licht. So. Und tschüss. Und tschüss. So. Jetzt dürfen wir hier aber auch kein Champus bekommen, oder? Ja? Ne, perfekt. Ja, okay, das ist jetzt mal ein bisschen kürzer. Dann. Ja, dann würde ich sagen. Wir machen jetzt nur so, noch, dass die Leute dann doch auch noch am Ende zerstört werden, damit man die auch nicht irgendwie rumschieben kann. Und dann war's das auch. Das. Ja, der Jump ist perfekt, ist wichtig. Dann machen wir das aber so. So. das dann aber das am start ist lasse ich immer noch da. das halten sicher sich zur sicherheit geht es kurz an also dann geht es hier also es geht aus das geht an wenn es dann wieder so okay dann heißt es wenn fackeln dran wird wieder angeht wieder alles gekillt Et i tag gleich voll eins, nein, freefall null und freefall. Dann können wir es jetzt mal direkt wieder testen. Yeah, huh. Oh. why, nice. geht es dann nicht hm. aber es halt auf dieser tour machen falls einer weiß warum es nicht geklappt hat könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben jetzt ich gesagt könnt ihr es gerne in die videobeschreibung schreiben naja das könnt ihr halt nicht Muss ist auf die alte repeater tour machen naja auf die kann man sich wenigstens verlassen Was alles so. jetzt muss es aber klappen Also, das geht jetzt an. Dann geht das hier aus. Und dann geht es wieder an. Dann geht es hier auch wieder an. Okay, dann muss ich halt. Das ist jetzt mal verfolgen. Hallo. So. Ja, das muss doch klappen. Oh, nee. Das die Kommandblöcke. Die sind so gemein zu mir. fällt Foto das. Die sind noch gepowered. Ich hab die ja gepowered kopiert. Mann. Ey. Das ist egal, dann lasse ich das halt sein. Das hätte man die halt mit dem Knopfdruck. Nein, dann ist halt auch nicht so viel Platz verschwindet. Okay, dann war oh, es auch schon wieder mit diesem Büchel. Aber erstmal hier noch alles zubauen. kann man nicht an die schieben aber wenn man echt so aussteigt ups und danach ist man auch tot ein okay die laura die war witzig aua okay und jetzt kommen die wieder runter hat eine nur auf dem Kopf. <lacht> naja. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao, Leute.